Nun, eine Tragödie entfaltet sich gerade. Die meisten Menschen sehen Tragödien nur, wenn sie mit einem Knall kommen. Aber wenn du sensibel bist, kannst du sehen, wie es überall um dich herum geschieht. Es ist nicht so, dass wir plötzlich an die rettenden Bodenbewegung gedacht haben. Die letzten 26, 27 Jahre haben wir daran gearbeitet. Nun, einige der internationalen Organisationen, was sie voraussagen, ist, dass in weiteren 25 bis 30 Jahren Indien mit einem gravierenden Trinkwassermangel konfrontiert sein wird. In den letzten 15 bis 20 Jahren sind viele kleine Bäche und Rinnsale, die ihr als Kinder gesehen hattet, verschwunden. Sie sind einfach weg. Sie sind einfach weg. Das ist kein Witz, das wird der Menschheit unsägliches Leid bringen, unsägliches Leid. So wie ihr mit dem Land umgeht, wird es in den nächsten 15 Jahren keine Monsune für euch geben, nur Stürme werden kommen, riesige Regengüsse, die den Boden nur auswaschen werden. Sowohl ökologisch als auch anderweitig sieht es so aus, als sei es unsere Absicht, unseren Kindern eine Wüste zu hinterlassen, nicht eine lebendige Welt. Es ist an der Zeit, dass wir etwas dagegen tun. Wenn wir das nicht tun, hat es keinen Sinn, ein Mensch zu sein. Diese 60 Millionen Menschen in Tamil Nadu, wenn sie erkennen, was getan werden muss, kann man den gesamten Ort in nur fünf Jahren grün haben. geht es um ein Projekt namens Green Hands in Indien. Wir starteten eine Massenkampagne und sechs Jahre habe ich damit verbracht, Bäume in die Köpfe der Menschen zu pflanzen. Das ist das schwierigste Terrain, glaub mir. <lacht> es ist bedauerlich, dass 700.000 Bäume ein Guinness-Rekord sind. Ich möchte sehen, dass jeder den Rekord bricht. Wenn man 114 Millionen Bäume pflanzt in Tamil Nadu, wird da 33 Grünfläche sein. Es ist also eine Zeit gekommen, wenn man es nicht in Ordnung bringt, wird es irgendwann nichts mehr zum in Ordnung bringen geben. Die Sache mit dem Bäumen pflanzen kam im Wesentlichen deshalb auf, weil wir den Boden retten wollten. Wenn Landwirte Selbstmord begehen, sollte man wissen, dass es nicht die Bank ist, sondern das Land. Das Land wird schwächer und schwächer. Wir pumpen einfach wie verrückt Gift in die Erde. Angenommen, alle Würmer würden vergiftet werden und sterben. Sagen wir in großer Zahl, Menschen würden zu Millionen sterben, einfach so. Ich habe Tausende von Menschen genommen. Was sie ausatmen, atmen die Bäume ein. Was die Bäume ausatmen, atmen sie ein. Diese Erfahrung in die Menschen zu bringen, dass das, was du für dich selbst hältst, nicht innerhalb der Grenzen deiner physischen Natur liegt, sondern weit darüber hinausgeht. Das ist weder ein Protest, noch ist es eine Agitation. Das ist eine Bewegung, um das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass unsere Flüsse schwinden. Jeder, wenn ich sage jeder, jeder, der Wasser konsumiert, muss sich für die Flüsse einsetzen. Warum diese Reise? Es wird vielleicht nicht mehr zu unseren Lebzeiten geschehen. Aber wir müssen jetzt die Richtung für eine Lösung festlegen. Das Wasser, das in Form von Regen runterkommt, können wir nicht in den Boden bringen, hauptsächlich, weil es kein organisches Material gibt und es nicht genügend Bäume und Vegetation gibt. Wenn wir diese 2,4 Milliarden Bäume pflanzen, werden eure Seen voll sein, werden eure Brunnen voll sein. Vor allem wird der Boden die meiste Zeit des Jahres feucht sein. Und das ist es, was wir brauchen, deshalb Covery Calling. Der Körper selbst, den wir tragen, ist Erde. Wenn der Boden nicht reich und gut ist, kann dieser Körper und jedes andere Lebewesen nicht gesund sein. In Bezug auf die Ökologie, in Bezug auf den Klimawandel ist also das Wichtigste, dass wir einen bewussten Ansatz haben müssen, wie wir unseren Boden bewirtschaften, wie wir unseren Boden regenerieren, wie wir unseren Boden revitalisieren.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 ein Erbe, das wir von früheren Generationen erhalten haben. Und wir müssen es weitergeben als lebendigen Boden für künftige Generationen. Wir stehen an einem Wendepunkt. Wenn wir jetzt die richtigen Dinge tun, in den nächsten 15 bis 25 Jahren können wir die Situation signifikant umkehren und den Boden regenerieren. Aber wenn wir das noch für weitere 30 bis 40 Jahre zulassen, könnte es nach 40 Jahren, wenn wir das versuchen, dann 150 bis 200 Jahre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 Jeder von euch sollte so viele Menschen erreichen, wie er kann, um das wahrzumachen. Viele weltweite Führungspersönlichkeiten und Influencer nehmen bereits teil im Moment. Sei ein Teil davon und lass es uns wahr machen. Von meiner Seite aus so viel, wie ich beitragen kann. Wir werden den Boden retten. Leiste deinen Beitrag und die Böden retten. Unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder und die Zukunft unseres Planeten hängen davon ab. Rette den Boden. Wir wissen, was wir tun müssen. Also lasst es uns wahrmachen. Lasst es uns wahrmachen. Lasst es uns wahrmachen. Lasst es uns wahrmachen. Lasst es uns wahrmachen.